Es ist einfach mega. Also, was mir besonders gefällt, ist, dass alle so familiär auch sind und ähm, die Ehrlichkeit, die wir hier haben. Und es ist einfach ein geiles Produkt. Sehr gut. ist jetzt meine zweite Veranstaltung. Ich ähm, muss sagen, sehr gut organisiert, super nette Leute. Ähm, und ich hoffe mich auf all das, was noch kommt. Vielen Dank. Das war ein super Tag. Sehr inspirierend und richtig aufladend. Super gut. Sehr gut. Es war schön, ja, auf jeden Fall. Super. Also da sieht man, wo es hingehen kann und da sieht man, was wir auch schaffen werden. Und was die Vision ist und was wir hinterher auch umsetzen werden. Super. Ich habe, glaube ich, heute den Tag zum Anlass genommen, mich entweder dafür oder dagegen zu entscheiden, ähm, weil ich doch ein gebrandmarktes Kind bin und ich glaube, da geht es vielen so. Im, im Network-Marketing-System ähm, macht man oft viele, viele Bruchlandungen, bis man sich dann mal entscheidet, ähm, vielleicht gar nicht mehr viel davon wissen zu wollen und ähm, durch dieses tolle Produkt ähm, und auch durch die Überzeugung, die ich jetzt hier erlangt habe, ähm, starten wir jetzt voll durch. Ist style äh, von Anfang an, wir freuen uns hier zu sein. Auch mit 600 Kilometer Weg. ist lohnt sich immer wieder. Jeder ist blöd, wer da nicht mitschwimmt. Also ganz ehrlich, also man muss in dieses Boot mit einsteigen. Das ist der Beginn von etwas ganz, ganz Großem. Ich freue mich drauf. Die Interviews natürlich. Schön alles auf den Punkt gebracht. Habt ihr gut organisiert, gute Veranstaltung. Supi, Supi, War super informativ. Jetzt haben wir Hunger. Aber ich esse nicht gerne. Ist der. Interviews sehr interessant, wie die anderen Partner das gestalten. Das war gut zu wissen. Sehr gut. Überwältigt immer wieder. Ich liebe solche Veranstaltungen. Die pushen einen immer noch mal wieder. Gut nach vorne. Ich freue mich richtig, dass ich dabei bin. Tolle Veranstaltung, interessante Menschen, tolle händen super. Super Impressionen, wirklich tolle Veranstaltung, klasse Location. Wir sind top motiviert. Die Präsentation war klasse. Ja, super. Tolle Stimmung hier, tolle Veranstaltung, tolle Location. Passt. Hervorragend. Cool. Coole Sache. Vision? Ja, nur Vision. So, Vision ist so, oder? Also ich finde es super. Vor allen Dingen hat mir sehr gut gefallen die Eindrücke aus Thailand, aus der Produktion. Mit welcher Begeisterung unser Team in Thailand, die halt wirklich so eine großartige Arbeit leisten. Mit welcher Begeisterung die dabei sind, was für die Mitarbeiter getan wird. Ja, das bringt einfach auch den Spirit von Thailand hier rüber. Wir haben hier in Deutschland genug Spirit, aber wir wollen halt auch mal teilhaben an dem Spirit in Thailand. Und das fand ich persönlich klasse. Die Einblicke in Thailand, wie das alles zustande gekommen ist, wie, ähm, wie das sich entwickelt hat in dieser kurzen Zeit, sehr, sehr spannend. Super. Also es ist jedes Mal ein super Erlebnis. Man lernt immer wieder neue Leute kennen, man lernt immer wieder was dazu und es ist immer ein super Event. Ja, top, super. Ich habe mich über die boxer Boxerfonds richtig gefreut. Da hat schon letzt, also im letzten Jahr September schon sehnsüchtig drauf gewartet. Jetzt ist sie da und die neuen Produkte freuen uns richtig. Ich fand es also ich fand es auch absolut super und äh, was für mich ganz interessant war auch authentisch wenn man solche verkaufsveranstaltungen oder solche veranstaltungen üblicherweise kennt dann wird da äh, immer gas geben um mehr Umsatz irgendwie generieren. Es ist einfach irgendwie teilweise auch unglaubwürdig, was da erzählt wird. Aber hier empfinde ich das als total authentisch und das gefällt mir super. Auch der Mike, wie er das alles so präsentiert, diese Videos, auch von der Produktion eben, was neu kommt. Also ich bin total motiviert. Ich steige jetzt erst ein. Ich habe bisher noch nicht ein einziges Hemd verkauft. Ich lerne gerade das Ausmessen. Aber ich freue mich riesig drauf, weil ich weiß, dass es ein Produkt sein wird, was also sich super gut verkaufen wird. Sehr, sehr gut. Was gefällt dir am besten? Ähm, ja, die ganzen Einblicke von den Vertriebspartnern, wie die das Geschäft betreiben, finde ich sehr interessant. Ich bin also, Tränen Ich liebe es. Es war wie immer eine fantastische Veranstaltung. Ich bin jetzt erstmal auf so eine Veranstaltung und für mich war es jetzt mal interessant, wie die Vertriebspartner erzählen, wie sie es geschafft haben von Anfang an, weil man ja immer so denkt, ähm, ja. ja, weiß ich nicht, ob das auch packt. Und ja, es ist machbar. Witzig, offen, äh, interessant. Äh, und ich bin vor allem wahnsinnig überrascht, was das für eine Welle schlägt. So und bin froh, äh, ein Teil dessen sein zu können. Die Videos, die man äh, sieht, äh, die Produktion in Thailand ist sehr, sehr spannend. Also finde ich eine rundum gelungene Show. Vielen Dank. Sehr gut. Viele schöne Eindrücke bekommen. Ja, die image filme fand ich super. das hat noch mal so einen Eindruck vermittelt, dass auch die Leute vor Ort in Thailand wirklich glücklich in ihren Job sind und da nichts unter Druck oder so passiert, was viele ja meinen, fand ich super. Ich fand es richtig aufregend. Es hat super Spaß gemacht. Man hat viel dazugelernt. Das Feeling war super, auch Gänsehautfieber und auf jeden Fall demnächst wieder.